Haufer, Haufer, Haufer, bist du da? Haufer, Sag mal, schalt dein Licht ein, ich seh' dich ja nicht. Hofer, schalt die Kamera ein! Ah, jetzt! Sag mal, wo bist denn du da? Im Keller? Ich sitz am Klo. Ah, vielleicht wird es später noch Nein, nein, nein, nein, nein, ich sitz seit einer Woche am Klo. Aha, und warum? Dauerdurchfall oder wegen der Ausgangssperre? Ich versteck mich. Vor wem? Vor der Welt, ich schau mich so. Mein Gott, was hast du schon wieder gemacht? Ich bin aus Österreich. Ja? Ja? Tut mir leid, den check ich nicht. Ja, aber die ganzen Tiroler und die Kiesen sind ja auch aus Österreich. Ja, zusammen sind wir das Team Österreich. Eben, deshalb sitze ich jetzt mit den ganzen Ungusteln im selben Land fest. Gehaufer, okay, gerade bei uns funktioniert das Krisenmanagement eh wie ein Answer. verstehst du? Da gibt es aber wirklich nichts zu meckern. Und warum braucht man dieses Krisenmanagement? Die Tiroler haben trotz Kenntnis der Lage ihre Skigebiete viel zu lang offen gehabt, nur um ihre Gewinne nicht zu gefährden. Und die Türkisen haben trotz Kenntnis der Lage nichts unternommen, nur damit die Wirtschaftskammerwahl nicht gefährdet wird und sie ihre Fraktionsförderung und Wahlkampfkostenrückerstattung einsacken können. Endergebnis? Das Virus hat sich von Tirol aus nicht nur über ganz Österreich ausbreitet, sondern gleich über ganz Europa. Und dieselben Hanseln stellen sie jetzt hin, spüren sie als Räter von Österreich auf und beschweren sie über den mangelnden Zusammenhalt innerhalb der EU. Ja, Hofer, aber nach dem Ende der Krise wird da eh ganz genau geschaut werden. Wir sind die Staatsanwaltschaft der Mittel da eh schon tschä, das sind die schwarzen Türkisen, da wird gar nichts außerkommen. Und dann so ich da auch noch, wenn der Trump einmal draufkommt, dass die ganze Sache von Ischgl aus nach Amerika übergeschwappt ist, dann wird da den Staat Ischgl auf Schadenersatz verklagen. Und während da nur informiert wird, dass Ischgl keine Provinz in China ist, denken sie andere Länder von Island bis Deutschland. Das ist eine Spitzenidee, das machen wir auch. Nur die wissen, wo Ischgl liegt. Und wer zahlt es dann? Ganz sicher nicht die berühmten Großspender. Und dann sag ich da auch wenn du zukünftig doch noch irgendwo hin auf Urlaub fahren kannst, dann sag du, du bist Biffke. Das ist weniger peinlich. Gebiete, bitte, das sind wieder irgendwelche Verschwörungstheorien, versteht? Vielleicht sollst du mal rausgehen, ein bisschen die frische Luft, Bewegung, hm? Wie wär's? Ah, kommen sie die schon hin, ha? die freundliche Ehren mit der ich hab mich liebweste Oder ist das deine Frau, der vielleicht auch mal aufs Klo Letzten, ich habe eine Pizza bestellt, ich habe die Haustier ausgehängt und auf die Klote habe ich Haustier aufgeschrieben, damit der Lieferant mich findet. Warte, ich zeig's hm. bin ich jetzt endlich. Du hängst jetzt sofort die Haustier wieder ein. Dann rahmst du den Geschirrspüler aus und hängst die Wäsche auf. Und dann machst du alles das, von dem du mir seit Jahren sagst, das mache ich dann, wenn ich Zeit habe. Weil jetzt hast du Zeit. Und als allererstes gehst du jetzt ein Klopapier kaufen. So, zack, zack, gehen wir, gehen wir. Toi, toi, toi, Hofer. Toi, toi, toi.